Herbei, ihr Leute! Herbei! Wieso? Was ist los? Seht und staunet über meine prallen Melonen! Äh, nein. Was hast du für mich zu tun? Kauft eine Elle meines guten Stoffs und ihr erhaltet eine weitere Elle dazu! Vernünftige Einstellung. Lass uns handeln. Hier, Schinken. Ich hab dein Gold nicht. Gib mir Gold. Schütz Sauer verdienten Groschen in einer meiner Geldkatzen. Wie meinst Erwerbt du das? Ein Fläschchen du meinst, sie tötet. Was krieg Dom ich dafür? Stella. Schönheit Verstehe. ist kein Hört sich Hexenwerk. Mach ich. Und Meine wie mache ich das? Helfen... Genau. Wo ist mein Gold? Gut. Wo ist der Tempel? Er ist groß und dick. Hast du ihn gesehen?